Heute werden wir gemeinsam ein Hobelmesser schärfen. Dafür brauchen wir Öl oder Wasser und verschiedene Schleifsteine. Notwendig ist natürlich auch ein geeigneter Schleifplatz. Um ein vernünftiges Hobelergebnis zu erzielen, benötigen wir eine 25 Grad Phase am Messer. Um diese zu erhalten, müssen wir das Messer richtig einspannen. Besonders wichtig dabei ist, das Messer im rechten Winkel einzuspannen. Wenn das Messer korrekt eingespannt ist, können wir unter Verwendung einer Schutzbrille anfangen, das Eisen zu schleifen. Dabei muss man aufpassen, dass das Messer nicht zu heiß wird, also regelmäßig kühlen. Bei einer kurzen Kontrolle können wir sehen, ob wir auch das Richtige abschleifen. Hier im Vergleich rechts das ungeschliffene und links das bearbeitete. Nachdem das Messer grob geschliffen wurde, benötigen wir einen Abziehstein, der in Öl gelagert ist, um das Messer dort abzuziehen. Durch das Abziehen erhalten wir eine Phase. Anschließend gehen wir auf einen wesentlich feineren Stein und beginnen bei der Schleifarbeit mit der Spiegelseite, das ist die untere Seite. Danach schleifen wir die Phasenseite. Diesen Vorgang wiederholen wir einige Male. Für eine richtig gute Schneide gibt es eine leichte Regel. Wenn der Hobel richtig gut geschärft ist, dann pfeift's.